Exkurs Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Hey Siri, okay Google, wie Maschinen lernen Sprache zu verstehen von Professor Alexander Koller. Gehalten am 6. November 2019 in der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Ähm, wer hier im Raum äh, hat äh, ein iPhone? nur ja, einige von Ihnen. Ähm, wer hier ähm, hat ein äh, Android-Gerät oder ein Google Home? Ähm, wer von Ihnen hat ein Amazon Echo oder Verwandtes? Ja, ein paar. Hm? Ja, so. Das heißt also, so gut wie alle von Ihnen ähm, haben schon mal einen von diesen Geräten hier verwendet. Ähm, ich persönlich ähm, habe zu Hause ein Alexa und ich habe äh, verschiedene Apple-Geräte. Ähm, aber Sie können genau das gleiche mit Google-Geräten auch machen. Alle diese Geräte sind dafür da, dass Sie mit Ihnen sprechen können und Sachen fragen und Sie bekommen dann Antworten oder Sie können Anweisungen geben und dann passiert irgendwas. Also zum Beispiel wird ein Lied abgespielt oder Sie kriegen eine Bahnauskunft oder Sie können bei Amazon irgendwelche Sachen kaufen oder so. Es gibt auch spezialisiertere Geräte. Es gibt, Frau Mainz hat es schon erwähnt, in vielen Autos äh, digitale, sprachgesteuerte Assistenten, äh, viele Fernseher, äh, Smart TVs können Sie steuern mit Sprache, äh, Kühlschränke, äh, alles Mögliche. Ja? Also ich, ich persönlich weiß nicht so genau, worüber man mit dem Kühlschrank äh, reden will, aber äh, jedenfalls ist nicht abzustreiten, dass immer mehr Geräte, mit denen wir in unserem Alltag äh, ähm, interagieren, wo wir normalerweise irgendwelche Knöpfe gedrückt hätten oder irgendwelche Steuerkommandos eingegeben hätten oder sowas, ähm, können wir jetzt mit Sprache bedienen. Ähm, und äh, aus Sicht des Computerlinguisten ist das natürlich ein total großer Fortschritt, weil es erstens heißt, dass solche ähm, technischen Geräte einfacher zu bedienen werden, wenn es gut läuft, ähm, von äh, irgendwie die alte Geschichte von, wo ist jetzt nochmal die Bedienungsanleitung vom Videorekorder oder sowas, ja, ist damit hoffentlich eine Sache der Vergangenheit ähm, und äh, ähm, aus persönlicher Sicht finde ich es natürlich total toll, dass ähm, vor 25 Jahren, als ich angefangen habe zu studieren, war es noch ziemlich aufwendig, Leuten zu erklären, was Computerlinguistik eigentlich ist. Ja? Und heute kann man sagen, hey, wer von Ihnen hat ein Apple-Gerät, kennen Sie Siri, genau das machen wir als eine der vielen Sachen, die wir machen. Ja? Ähm, das heißt, ähm, diese digitalen Assistenten ähm, sind ähm, prima, ähm, die gibt es. Ähm, Überall Und ich möchte heute mit Ihnen ein bisschen drüber reden, was da eigentlich passiert, wenn solche Geräte Sprache verstehen, die Sie da reinsprechen, was schon geht, was noch nicht so gut geht, warum das noch nicht so gut geht und was wir in der Forschung machen, damit es vielleicht bald gehen wird. Gucken wir uns erstmal an was die heute so können, diese digitalen Assistenten. Ich kann fragen, wenn ich zu Hause bin in Saarbrücken, Alexa, wie wird das Wetter heute? Und Alexa sagt dann zum Beispiel in Saarbrücken beträgt die Temperatur momentan 6 Grad bei bewölktem Himmel. Heute ist mit Wolken und Höchsttemperatur von 10 Grad zu rechnen. Das ist sehr nützlich. Ich frage das im Wesentlichen jeden Morgen, bevor ich zum Kleiderschrank laufe und es ist super, weil ich die Hände dabei frei haben kann, andere Sachen machen. Ich brauche nicht auf ein kleines Bildschirm gucken oder einen Computer oder so. Und dann, und das ist eine schöne Sache, die nicht ganz trivial ist, kann ich auch sagen Alexa und morgen. Ich habe nicht gesagt, Alexa, wie wird das Wetter morgen, sondern ich habe nur gesagt und morgen. Aber Alexa erinnert sich, dass ich vorher gefragt habe, wie das Wetter eigentlich äh, werden wird. Und dann gibt es mir den Wetterbericht für morgen. Ähm, ich habe nicht gesagt in diesem Zusammenhang, wie wird das Wetter morgen, äh, heute oder morgen in Saarbrücken. Alexa weiß, wo ich bin. Das heißt, das sind solche Sachen, die ähm, also zumindest ich muss eingeben, wo ich bin. Ähm, ich kann natürlich auch lügen. Aber dann kriege ich natürlich die falsche Wettervorhersage. Ähm, äh, solche, solche elementaren Informationen über den Benutzer und die Situation, in der wir gerade hier miteinander reden, ähm, sind in Alexa äh, gespeichert und werden verwendet beim Sprachverstehen. Ähm, mit äh, ähm, diese, diese verschiedenen digitalen Assistenten haben verschiedene Schwerpunkte, wo sie besonders stark sind. Ähm, Google hat viel, viel mehr Informationen darüber, ähm, wie die Welt so aussieht außerhalb von meiner Wohnung. Ähm, ich kann zum Beispiel, Saarbrücken ist an der ähm, französischen Grenze und manchmal ähm, ist es nützlich an Feiertagen dann äh, nach Lothringen fahren zu können und dort einzukaufen, aber das will ich natürlich nur dann machen, wenn ich auch wirklich äh, weiß, dass dieser Laden offen hat und nicht in Frankreich auch gerade Feiertag ist und dann kann ich zum Beispiel solche Sachen sagen wie, okay, hey Google, hat der Cora, das ist ein Supermarkt, in Vorbach heute geöffnet und dann steht da Cora Vorbach Standort Avenue de l'Europe hat heute geschlossen, öffnet aber morgen um halb neun und dann weiß ich, da brauche ich auch nicht hinzufahren, um äh, Essen zu kaufen. Ähm, ich kann auch solche Sachen machen wie ähm, mit, mit Apple-Geräten, die sind sehr gut äh, verzahnt, Siri ist sehr gut verzahnt mit den äh, Daten in Apple-Kontakten, Kontakt, also Kontakten, also mein Adressbuch mit, äh, mit, mit meinem Kalender und solchen Sachen. Und wenn ich zum Beispiel einen Termin mit meiner Kollegin Vera Dimberg ausmachen will, kann ich einfach sagen, hey Siri, mach am Montag um 11 Uhr einen Termin mit Vera aus und dann guckt äh, äh, Siri nach in meinem Adressbuch, wer ist Vera, aha, Vera Dimberg, und äh, trägt dann hier in den Kalender den, den entsprechenden Termin ein und das ist alles wahnsinnig nützlich. Die ganz große Stärke von diesen ähm, äh, äh, digitalen Assistenten kommt dadurch, dass sie eine Schnittstelle, ähm, die einfach zu bedienen ist, wenn es gut läuft, nämlich mit Sprache ähm, herstellt, zu ganz vielen verschiedenen Diensten, typischerweise im Internet. Also Sie haben dann so, also für, für ähm, äh, Amazon Alexa ist es so, ähm, da kann äh, jeder seine eigenen sozusagen Apps ähm, entwickeln mit denen Sie dann reden können, es also gibt zum Beispiel von der Deutschen Bahn gibt es dann eben eine App, die können Sie installieren auf Ihrem Alexa-Gerät, auf Ihrem Amazon Echo und dann können Sie Sachen über Züge fragen oder Sie können eine Chefkoch-App äh, installieren und können sich Kochrezepte vorlesen lassen ähm, und so weiter und so weiter. Ähm, und das ist ähm, wahnsinnig nützlich, ähm, weil sie damit äh, die Bedienung von all diesen Diensten ähm, grundsätzlich einfacher machen. Aber es das heißt natürlich, dass man für jeden von diesen Diensten äh, muss man diese Apps Skills heißen, die bei Alexa, ähm, muss man die alle von Hand immer neu entwickeln. Ja? Und das ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand. Und die Leute, die bei De De Deutschen Bahn arbeiten, ähm, sind zwar natürlich ähm, prima mit Zügen und äh, die Leute, die dort die Deutsche Bahn App fürs iPhone entwickeln, sind prima mit iPhone äh, ähm, App Entwicklung. Aber äh, Sprachdialog Systeme zu entwickeln, ist natürlich nochmal eine ganz andere äh, Skillset und so. Und deswegen funktionieren diese Apps auch äh, nicht immer gleich gut. Ähm, Sie können dann zum Beispiel sagen, Alexa, öffne Deutsche Bahn. Damit wird dann dieser Deutsche Bahn ähm, Skill geöffnet, wenn Sie ihn installiert haben. Das hier links in den weißen Sprechblasen ist immer das, was ich sage und das in den grauen Sprechblasen ist das, was der digitale Assistent sagt. Und dann kann ich sowas sagen, wie ich möchte morgen früh um Uhr nach Frankfurt ähm, und dann äh, sagt, ähm, äh, sagt Alexa, deine Verbindung von Saarbrücken Hauptbahnhof nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof, Abfahrt 8.01 Uhr, Gleis 5, Ankunft 10.58 Uhr, die Anstall, Anzahl der Umstiege beträgt 2. das ist ein bisschen holprig jetzt formuliert, ähm, aber sehr nützlich ähm, und also war eine erfolgreiche kommunikation an dieser stelle und jetzt möchte ich vielleicht sagen können und wie wäre es um neun weil mir dieser zug hier nicht passt und ich will nicht zweimal umsteigen aber ich könnte auch eine stunde später fahren und dann bricht diese app zusammen und sagt ich benötige einen start oder zielort für die suche das heißt anders als vorhin wo sich ähm, äh, siri gemerkt hat ähm, dass ich äh, über das Wetter reden wollte und ich einfach nur sagen könnte und morgen ähm, hat hier äh, die Deutsche Bahn App von, von, äh, für, äh, für Alexa ähm, hat hier ein kleines Problem, ist nicht ganz so intelligent an dieser Stelle, hat sich nicht gemerkt, den Start und Zielort, den ich ja schon vorgegeben hatte in der gleichen Unterhaltung, ja, diese Information ist verloren gegangen und ich muss alles wieder von vorne anfangen und das ist natürlich Mist. Ja? Ähm, und ich würde jetzt gerne mit Ihnen einmal kurz durchgehen, was eigentlich hinter den Kulissen passiert, wenn Sie in Ihren digitalen Assistenten reinreden, was so die verschiedenen Phasen der Verarbeitung sind, die verschiedenen Aufgaben, die da gelöst werden, um genauer zu verstehen, was hier eigentlich schiefgelaufen ist in dieser Unterhaltung. Also, das allererste, was passiert, ist... Sie sprechen in ein Mikrofon, an diesem, die Schallwelle, die Sie gesprochen haben, kommt ein Mikrofon an und dann kommt hier drüben so eine Schallwelle raus, wo Sie nach rechts die Zeit haben und nach oben, wie weit die Membran von diesem Mikrofon jeweils ausgelenkt war zu dem Zeitpunkt, also die Form von der Schallwelle. Und dann gibt es bestimmte Signalverarbeitungsprozesse, die da stattfinden. Hier zum Beispiel sehen Sie ein Spektrogramm, wo nach rechts die Zeit abgetragen ist und nach oben die Frequenz und je heißer sozusagen die Farbe ist an dieser Stelle, ähm, desto lauter ist diese Frequenz in dem Moment und aus solchen ähm, Spektrogrammen ähm, kann, dann, können dann Programme, sogenannte Spracherkenner, ähm, können dann ähm, den gesprochenen Text rauskriegen. Dieses Problem ist absolut nicht trivial. Ähm, in den letzten Jahren ähm, gibt es dramatische Fortschritte. Ähm, wir haben eben gerade schon gehört, ja, dass äh, äh, Sie hatten eben gesagt, dass äh, wie war es, Siri Sie besser versteht als Alexa. Ähm, ja, kann sein, weil die verschiedene Spracherkennungssoftware verwenden von denen die eine vielleicht für ihre Stimme besser funktioniert oder für die Art, wie sie deutsche Sätze artikulieren oder so. Und, aber, aber dieses Problem ist so weitgehend gelöst, dass Spracherkennung unter... Jetzt äh, angenehmen äh, akustischen Bedingungen, so wie jetzt zum Beispiel in diesem Saal hier oder so, ohne große Hintergrundgeräusche, ohne dass viele Leute gleichzeitig reden, ist so weit gelöst, dass in der akademischen Forschung eigentlich äh, immer weniger wird, äh, weil sie so große Datenmengen brauchen dafür, um es noch besser zu machen, als es jetzt ist, dass nur große Firmen sich das eigentlich leisten können. Ähm, deswegen... Ähm, Möchte ich da heute jetzt auch nicht groß drüber reden, das ist ein schwieriges Problem, in dem wir riesige Fortschritte gesehen haben in den letzten zehn, 20 Jahren und genau, also es das heißt Spracherkennung und ist nur der Schritt von dem gesprochenen, von dem Tonsignal zu den Wörtern, die da gesprochen worden sind. Dann gibt es einen zweiten Schritt, der wird der Fokus sein von meinem Vortrag heute Abend. Ich nenne ihn jetzt mal Sprachanalyse, manchmal nennt man Sprachverstehen oder NLU, Natural Language Understanding. Und ähm, das ist die Aufgabe, rauszukriegen, wenn der Benutzer ähm, so einen Satz gesagt hat und ich weiß schon, was die Wörter waren, weil ich Spracherkennung gemacht habe, ähm, was heißt denn dieser Satz? Ja? Ähm, äh, was ist die Bedeutung von diesem Satz? Und ich entschuldige mich natürlich bei allen Geistwissenschaftlern im Saal, ja, dass, äh, dass ich hier einen relativ technischen Bedeutungsbegriff äh, äh, ansetze, äh, der im Wesentlichen sich darin beschränkt, dass der digitale Assistent weiß, was er jetzt eigentlich als nächstes machen soll. Ja, aber das immerhin so, wie Sie es gemeint haben. Ja, also, äh, Genau, also in, in dem Fall hier möchten wir jetzt, ähm, sieht es so aus, wir möchten gerne von diesem äh, von diesen Wörtern, ich möchte morgen früh um acht nach Frankfurt, äh, möchten wir zu dieser... Ähm, Vereinfachten äh, äh, formalen computerlesbaren Repräsentation kommen davon, äh, was, äh, was dieser Satz eigentlich heißt. Äh, für den äh, Zweck von äh, der Deutschen Bahn ist es so, Sie können da äh, Fahrbahnanfragen machen auf Englisch Query äh, und Sie haben eine bestimmte Absicht. Äh, dass der Fachbegriff ist Intent, äh, für die, die äh, das, das, was Sie als Benutzer gerade versucht haben zu machen. Deswegen gibt es ja so ein Query-Intent und ein Query-Intent hat bestimmte äh, Leerstellen, wo drin steht, wonach Sie eigentlich gefragt haben. Ja, also insbesondere haben Sie gefragt nach einem bestimmten Datum, 7.11.2019, Uhrzeit 8 Uhr morgens, Zielort Frankfurt am Main. Sie sehen hier, ich komme darauf gleich nochmal zurück, dass einige Sachen, die hier im Satz vorgekommen sind, präziser dastehen, als sie im Satz waren. Ja, 8 Uhr Gut, jetzt hier steht morgen früh um 8, wenn da nur 8 Uhr gestanden hätte, hätte es auch vielleicht 20 Uhr sein können. Frankfurt gibt es in Deutschland mehr als eins und so weiter. Ja, das heißt also, wir kommen von dieser relativ liberalen Welt der natürlichen Sprache, die für Menschen mit Menschen gemeint ist, zu der sehr präzisen Repräsentation die der Computer braucht, um diese Frage dann auch beantworten zu können und die Fahrplananfrage zu machen. Und ähm, wie komme ich jetzt von, von äh, dem Satz zu diesem Query-Intent, was da passiert? Also bei Alexa ähm, zum Beispiel funktioniert es das so, ähm, dass Sie ähm, solche Muster hier definieren, wo Sie sagen, ähm, wenn der Benutzer was sagt, was passt zu so ich möchte und dann Datum und dann eine Uhrzeit nach Zielort, ähm, dann ist das ein Query-Intent ähm, und äh, das Datum ähm, findet man hier drüben in dem, in, der, in dem Bereich von dem, von dem Satz hier, wo das Datum kommt. Und die Uhrzeit findet man hier in diesem Bereich, wo das Uhrzeit- Platzhalter ist ähm, in diesem Muster ähm, und hier drüben findet man den Zielort. Ja? Und dann passieren dann noch ein paar Sachen hinter den Kulissen, womit morgen dann auf der Grundlage von dem heutigen Datum halt eben auf 7.11.2019 ähm, ähm, aufgelöst wird ähm, und so weiter. Ja? Und so kommen Sie von oben nach unten. Wichtig ist, und ähm, dazu komme ich nochmal zurück nachher, dass äh, die Sprachverarbeitung, die hier passiert, ist sehr schematisch. Ähm, Sie haben hier ähm, Sie haben hier wirklich buchstäblich, ich möchte und dann bitte ein Datum, eine Uhrzeit nach ein Zielort und Sie haben andere Stellen natürlich irgendwie in Ihrem Programm, was sagt, wie sehen eigentlich Datumsangaben aus und so, ähm, aber ähm, äh, das kommt nochmal zurück in dem Moment äh, als, als Thema. So und dann gibt es einen Schritt drei und das ist das, was schiefgelaufen ist in diesem äh, Alexa, in diesem äh, Deutsche Bahnbeispiel. Dialogmodellierung, das ist die, das Problem, dass wenn Sie einen Satz sagen, dann um den richtig zu verstehen, okay, um seine Bedeutung für den Computer nutzbar zu machen, brauchen Sie manchmal, reicht nicht der Satz allein, sondern Sie müssen wissen, was vorher schon gesagt worden ist. Also hier zum Beispiel, als ich gesagt habe, und wie wäre es um neun, in meinem Bahndialog vorhin hat er erkannt, okay, hier ist ein Query-Intent, hier drüben steht eine Uhrzeit, die Uhrzeit ist 9 Uhr, Zielort ist hier nicht angegeben worden in diesem Satz, der steht auch tatsächlich nicht drin, aber im bisherigen Dialog war ja die vorherige Äußerung war eine, da waren Query-Intent, Datum, Uhrzeit, Zielort, Frankfurt am Main und das heißt, was wir eigentlich erwartet haben, dass Alexa macht oder dieser bahnskill für Alexa macht, ähm, ist, dass er diesen Query-Intent und diesen Query-Intent miteinander kombiniert ähm, und sagt, alle Informationen, die hier hier drinstehen in meiner neuen Äußerung, die sollen bitte so auch in der Analyse von diesem Satz drinstehen und alles andere möchte ich gerne aus dem Dialogkontext ableiten, der vorher gekommen ist, das heißt also, wenn hier in, meinem, in diesem Satz und wie wäre es um neun, kein Datum und kein Zielort angegeben ist, dann möchte ich das Datum und das Zielort aus vielleicht der letzten anderen Äußerung in dem gleichen Dialog irgendwie rausholen, in der das erwähnt worden ist und das würde im Prinzip gehen, aber das müssen sie halt programmieren und die Leute, die die Deutsche Bahn App für Alexa gemacht haben, vielleicht ist ihnen das Budget ausgegangen oder weiß ich nicht, irgendwas, sowas passiert ja, ja unter irgendwie Realweltbedingungen gibt es Sachzwänge und dann haben sie das halt eben nicht geschrieben, diesen Teil von dem Programm und deswegen ist an dieser Stelle hier jetzt unser, unsere, unser Dialog aus der Kurve geflogen vorhin. Der ist an dieser Stelle stehen geblieben, hat gesagt, okay, ich habe ein Query Intent mit Uhrzeit und Zielort, aber äh, der, ohne Zielort, Entschuldigung, ist kein Zielort angegeben worden, ja, aber ich brauche doch einen Zielort, sonst kann ich keine Bahnverbindung rauskriegen. Ja, ähm, das ist die Sache, die da schief gelaufen ist. So. Ich möchte mich jetzt im Rest des heutigen Abends auf den zweiten Schritt fokussieren, diese Sprachverstehenskomponente, wo es darum geht, aus, dem, aus dieser Sequenz von Wörtern solche Bedeutungsrepräsentationen abzuleiten. Ähm, und ähm, zunächst mal auf zwei Aspekte davon hinweisen, ähm, erstens den Aspekt der Mehrdeutigkeit. Frau Mainz hat schon erwähnt, dass meiner, seit meiner Promotionszeit äh, mich dieses Thema äh, verfolgt. Ähm, wenn Sie so einen Satz haben, wie ich möchte morgen um acht nach Frankfurt, ähm, dann sind hier ähm, drei verschiedene Stellen drin, ähm, die mehrdeutig sind. Ja? Also es könnte natürlich sein, äh, dass Sie äh, zwar morgen um acht nach Frankfurt wollen, aber könnte ja sein, dass Sie mit dem Auto fahren wollen oder, oder fliegen wollen oder sowas. Ja? Dass Sie mit der Bahn fahren wollen, ist, wenn Sie nur den Satz in Isolation angucken, erstmal überhaupt gar nicht so klar. Die zweite Sache, wenn ich sage um acht, ich hatte es eben schon gesagt, könnte es heißen 8 Uhr morgens, könnte auch heißen 8 Uhr abends, 20 Uhr. Und wenn Sie Frankfurt sagen, meinen Sie vielleicht Frankfurt am Main oder Sie meinen Frankfurt an der Oder. Und wie geht jetzt eigentlich ein vernünftiges Sprachverstehendes System mit diesen Mehrdeutigkeiten um? Ja, also für Sie ist es völlig klar, dass wenn ich nichts anderes sage dazu, ja, und äh, es geht um irgendwie einen Arbeitstermin oder sowas und ich sage, ich möchte morgen, Sie wissen vielleicht, ich habe kein Auto, ja, ähm, äh, und ich sage zu Ihnen, ähm, ich möchte morgen um acht nach Frankfurt, dann ist es extrem plausibel, dass ich meine mit der Bahn 8 Uhr morgens ähm, und äh, Frankfurt am Main, ähm, weil wenn es Frankfurt an der Oder wäre, hätte ich das dazu gesagt, weil viel mehr Leute von Saarbrücken nach Frankfurt am Main fahren wollen als nach äh, Frankfurt an der Oder. Aber für einen Computer ist das alles ja gar nicht so trivial. Ja? Ein Computer sagt einfach irgendwie völlig schematisch, okay, möchte nach, könnte vielleicht Auto oder Bahn heißen, acht könnte vielleicht acht oder 20 heißen, Frankfurt könnte eins der beiden Frankfurts sein, was mache ich denn jetzt? Ja? Und an dieser Stelle ist es so, dass Sie jetzt verschiedene Strategien haben können in Ihrem Programm, wie Sie damit umgehen. Eine davon ist, in Alexa gibt es gar keinen Skill, wo Sie sowohl nach Auto als auch nach Bahnverbindung fragen können. Sie müssen vorher den Bahnskill aktivieren, das war die allererste Ordnung. Ja, Alexa, öffne Deutsche Bahn, ja, und dann, weiß, äh, dann äh, greift der Bahn-Skill und äh, verarbeitet jetzt nur Sprache über Bahnverbindungen. Ja, Sie können da keine Fragen stellen über ähm, irgendwie Autobahnen oder so irgendwas, ja, die es nicht in diesem Skill, Es gibt's keine Information, gibt gibt's auch keine Sprache dazu, die der verstehen kann. Also dieses Problem ist an dieser Stelle gelöst. Ähm, diese Sache hier mit ähm, 8 oder 20 Uhr, wenn ich nichts dazu sage, ja, könnte ja auch sein, dass ich abends fahren will, ja, also an der Stelle haben Sie wirklich keine keine Ahnung, ja welche, welche diese so, oder sie, sie sind jetzt äh, Alexa, ja, ähm, ähm, entschuldigung, äh, ich, äh, sie müssen nicht den ganzen Abend Alexa sein. Äh, ähm. Äh, gut, also, ähm, die, ähm, genau, also Sie als Alexa haben keine Ahnung, was ich damit meine. Ja, das ist eine 50-50-Chance. Ähm, diese Mehrdeutigkeit ist nicht leicht aufzulösen. Was Sie deswegen machen können, wenn Sie sich den Aufwand machen, das ins Programm reinzuschreiben, ist dann eine Klärungsfrage zu stellen. So, also zum Beispiel, möchten Sie um 8 Uhr morgens oder um 8 Uhr abends fragen, ja, fahren, sagt dann das Computersystem und dann sagen Sie, ach so, ach so, morgens. Ja, hoffentlich kann der das dann mit dem Dialogkontext so kombinieren, dass er auch versteht, aha, er meint, ich möchte um 8 Uhr abend äh, was morgens nach Frankfurt fahren oder sowas ja ähm, und äh, dann kann es weitergehen und diese Mehrdeutigkeit ist aufgelöst und die dritte Sache ist äh, solche Sachen wie Frankfurt am Main, Frankfurt an der Oder ist keine 50 50 Chance, da ist es eben wie gesagt viel plausibler, dass ich von Saarbrücken nach Frankfurt am Main fahren will. Ähm, was ähm, Systeme deswegen typischerweise machen in so einer Situation ist, dass sie es explizit machen und sie sagen, okay, ich habe hier eine Verbindung für Sie von Saarbrücken Hauptbahnhof nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof ja ähm, und wenn Sie dann sagen, nein, nein, aber ich meinte doch Frankfurt an der Oder, ja, dann äh, geht hoffentlich, wenn der Dialog gut programmiert ist, ja, kann es weitergehen und Sie haben das Problem gelöst. Ja? Aber das heißt also, der Computer versucht schon mal das Richtige zu machen, aber für den Fall, dass es nicht das Richtige war, ähm, hat er es so explizit gemacht, dass Sie erkannt haben, dass es dann Missverständnis erkennen können, dass es ein Missverständnis gibt und dann halt eben entsprechend darauf eingehen können. So, das ist die eine Richtung von dem Problem. Ähm, ach so, ja. und. Ähm, diese Mehrdeutigkeiten, die können sehr, sehr weitgehende ähm, äh, Konsequenzen haben. Ja? Also ähm, ähm, vor ein paar Monaten, als ich diese Folie hier gemacht habe, ähm, sie ist jetzt ein bisschen veraltet, aber ich mag sie so gern, ich zeige sie Ihnen trotzdem. Ja? Ähm, war gerade der neue Avengers-Film in die Kinos gekommen und es wäre also eine völlig plausible Frage gewesen, so zu sagen wie, Alexa, ich möchte am Wochenende mit Hans und Maria Avengers sehen, kannst du das organisieren? Stellen wir uns mal vor, wir hätten super intelligente äh, digitale Assistenten, die in der Lage wären, dann auch wirklich so etwas wie Kinobuchungen dann, äh, und, und äh, solche Sachen äh, äh, zu, zu orchestrieren. Ähm, dann ist immer noch das Problem, welcher Avengers-Film eigentlich, ja? weil es gibt den, der jetzt gerade damals im Kino war. Ja, Avengers Endgame und dann bedeutet, kannst du das organisieren, bitte geh zu einem Kinobuchungssystem äh, und suche mir mögliche Kinovorstellungen für diesen Film raus und äh, ähm, dann möchte ich gerne einen Film buchen ja, für drei Personen oder sowas, ja, drei Tickets kaufen online. Ähm, aber wenn der alte Avengers Film gemeint war, den ich noch gar nicht gesehen hatte zu dem Zeitpunkt, Avengers Infinity Wars, den können Sie nicht mehr im Kino sehen, ähm, sondern dafür können Sie sowas machen wie vielleicht bei Amazon äh, Video oder sowas. Ähm, den, den kaufen oder ausleihen oder sowas. Ja. Das heißt also, diese, diese Mehrdeutigkeit an dieser Stelle von dem einen Wort Avengers hat, kann ganz, ganz weit tragende Konsequenzen dafür haben, was eigentlich die Aktionen sind, die das System ausführen sollen. Ja. Heutzutage stellt sich die Frage überhaupt nicht, ja, weil sie sie ähm, sie können nicht nicht einfach sagen, organisiere mir diesen Filmabend, sondern sie müssen sagen, Alexa öffne die Kino-App oder so oder sie, oder Alexa öffne die Amazon Video-App oder so. Ähm, äh, ähm, und äh, dann ähm, würden hier hoffentlich irgendwie Rückfragen kommen oder sowas, aber wenn wir jetzt anfangen nachzudenken über digitale Assistenten der Zukunft, möchte ich sowas vielleicht nicht sagen müssen. Vielleicht möchte ich, dass mein Siri oder Alexa oder sowas selber rauskriegt, ähm, wie man es eigentlich macht, äh, einen Film zu, oder einen Film miteinander zu sehen und dass da je nachdem, was es für ein Film ist, einer ist, der im Kino kommt oder einer ist, den ich im, im Internet irgendwie runterladen kann oder so. Ähm, und das heißt also, diese, diese, diese Mehrdeutigkeiten, ja, die sehen so harmlos aus auf den ersten Blick, ja, aber die können, je nachdem, wie viel, wie viel ähm, Verantwortung sie an ihren Computer delegieren wollen, wie groß, wie, auf welcher Abstraktionsebene ähm, sie, sie die Aufgabe ähm, von ihm verlangen wollen, ähm, können die sehr weitreichende Auswirkungen haben. Das umgekehrte Problem zu den Mehrdeutigkeiten ist, dass Sie die gleiche Sache auf viele verschiedene Weisen sagen können. Also hier unten ist alle diese, diese ähm, Sätze, die hier stehen, gehören zu diesem gleichen Query-Intent, den wir vorhin schon hatten. Und ähm, Sie können vielleicht sagen, ich möchte morgen früh um acht nach Frankfurt, aber ähm, vielleicht ähm, Sagt jemand anders äh, lieber, wie komme ich morgen früh nach Frankfurt? Ja, schauen Sie, da steht jetzt nicht mehr ich möchte nach, sondern da steht, wie komme ich nach. Oder Sie können sagen, zeig mir Bahnverbindungen nach Frankfurt morgen früh um 8 Uhr. Ja, da steht jetzt hier, zeig mir Bahnverbindungen nach. Ja, also die Wörter sind immer verschieden. Oder es ist eben so verteilt. Ja? Ähm, ich sage erstmal nur, ähm, ich möchte morgen nach Frankfurt und dann fragt mich der digitale Assistent zurück, okay, um welche Uhrzeit, weil das habe ich noch nicht gesagt und dann sage ich so um 8. Es gibt un undenkbar viele, ähm, unfassbar viele Möglichkeiten. Die gleiche Sache auszudrücken. Und das ist ein riesiges Problem. Ja, weil das heißt natürlich, wenn ich jetzt als Entwickler von so einem Skill anfange, mir auszudenken, auf welche Weisen kann ich sowas eigentlich alles ausdrücken, ja, dann komme ich vielleicht auf zehn Möglichkeiten, die gleiche Frage zu stellen. Aber jetzt kommen Sie, jetzt sind Sie der Benutzer, nicht mehr Alexa, ja, jetzt kommen Sie zu meinem Programm und denken an eine elfte Möglichkeit ähm, und äh, dann versteht mein Programm Sie nicht mehr. Ja, und das ist, äh, das ist ein Problem und aber ein Charakteristikum von Sprache, das ist die gleiche Sache, kann ich auf viele verschiedene Weisen sagen, das ist wichtig, damit Sprache so flexibel ist, ähm, wie sie eben ist. Ähm, deswegen. Ähm Macht man es heute in der computerlinguistischen Forschung kaum noch, dass man solche, solche Grammatiken von Hand aufschreibt? Das war früher das, wie man das gemacht hat, bis in die 80er, 90er Jahre oder so. Es gibt auch sehr, sehr, sehr große Grammatiken, wo Jahrzehnte, Personenjahrzehnte Entwicklungsarbeit reingegangen sind und die auch jetzt sagen wir mal so 80, 90 Prozent von Sätzen, die in englischen Nachrichten, Texten oder so vorkommen, auch analysiert werden können. Aber der Aufwand ist einfach so wahnsinnig groß und die die, das Niveau an Wissen, was sie brauchen, um das richtig zu machen, das Wissen über Sprache und über diese Grammatik Methode, die sie dafür verwenden wollen, das ist einfach irgendwie überhaupt nicht in, in, der, in der Größe, wie wir es hier brauchen für digitale Assistenten funktioniert. Deswegen ist es so, was sie stattdessen machen, typischerweise, ist, dass sie irgendwelche Leute sich holen und die bitten, ganz viele äh, Anfragen mal zu sagen für so ein Bahnverbindungssystem, ja, und dann sagen die, ich möchte morgen früh nach, nach Frankfurt oder wie komme ich am Dienstag nach München, zeig mir Bahnverbindung nach Berlin am so und so vielten ab so und -so viel Uhr und so weiter, ja, und äh, die sammeln Sie alle auf, ja, wenn Sie Glück, wenn Sie Geld dafür haben, ja, dann kriegen Sie da irgendwie Tausende oder Zehntausende von solchen Sätzen und äh, wenn Sie dann noch mehr Geld haben, dann setzen Sie andere Leute dran und die sagen, okay, in diesem Satz hier, ich möchte morgen früh um acht nach Frankfurt, stand hier das Datum, hier die Uhrzeit, hier der Zielort, in in diesem Satz, wie komme ich am Dienstag nach München, steht hier das Datum, hier der Zielort und so weiter. Das machen Sie für jeden von diesen Sätzen. Menschen müssen sich hinsetzen und das hier annotieren, aber das Wissen, was Sie brauchen, um solche Annotationen zu machen, ist natürlich viel weniger als eine riesengroße Grammatik für diese Sprache, eine komplette Grammatik für diese Sprache zu schreiben. Ähm, und ähm, dann nehmen Sie Computerprogramme, ähm, die versuchen, aus solchen annotierten Sätzen ähm, die Muster zu erkennen und zu sagen: Okay, ich sehe hier, wenn sowas hier öfter mal passiert, ja, dann lerne ich daraus ähm, mit statistischen Verfahren, dass sowas wie zeig mir Bahnverbindungen nach Zielort am Datum ab Uhrzeit, ähm, das ist vielleicht irgendwie ein Muster, das allgemein gilt, ein richtiges Muster, um nach, um nach Bahnverbindungen zu fragen. Und dann kommt das in meine Datenbank irgendwie rein und kann danach verwendet werden, um solche Query-Intents zu erkennen. So. so viel kurz dazu, ähm, wie so diese Gesamtlandschaft aussieht, davon wie ähm, Sprachverstehen ähm, ähm, in äh, Computern oder in digitalen Assistenten funktioniert. Jetzt möchte ich ein bisschen über die Zukunft reden und über Sachen, von denen wir noch nicht wissen, wie sie gehen. Und ähm, die gehen alle in so eine Richtung, dass ich ähm, äh, immer dass ich diesen digitalen Assistenten immer weniger an der Hand nehmen muss. Ja, Also ein Riesenproblem aus meiner Sicht ähm, und aus der Sicht von den Kollegen in solchen ähm, Technologiefirmen, mit denen ich darüber rede, ist, ähm, dass, sie, dass sie wirklich... Äh, dass Sie nur so, so, so eingeschränkte Fragen stellen können. Ja. Sie können Fragen nach Bahnverbindungen, Sie können Fragen nach irgendwie Restaurants, aber Sie können nicht gleichzeitig nach diesen Sachen fragen im gleichen Satz. Und das möchten Sie aber gern. Ja. Also ich zum Beispiel ähm, war in der Situation, dass ich ähm, schon gestern Abend äh, nach München gekommen bin, ähm, aber meine Folien waren noch nicht fertig und ich hatte dieses reale Bedürfnis ähm, rauszukriegen, ähm, wie, ich brauche ein Café, in dem ich gut arbeiten kann. Ja. Also ich möchte nicht immer noch Hotelzimmer versauern oder sowas, ich will da ein bisschen Raus unter Menschen, aber es soll schon so sein, dass mir die Leute nicht nach einer halben Stunde sagen: äh, Ihr Tee ist jetzt leer, Sie müssen bitte weggehen, packen Sie Ihren Laptop wieder ein. Ja? In München ähm, haben Sie Riesenglück ja, und jemand hat diese Frage für Sie beantwortet, es gibt tatsächlich diese Webseite, wo jemand explizit gesagt hat, elf WLAN-Cafés, in denen ihr gut arbeiten könnt, aber wenn wir jetzt in normal große Städte zurückgehen, zum Beispiel Saarbrücken, ähm, da gibt es solche Webseiten nicht ähm, und äh, was Sie, äh, deswegen äh, können Sie nicht jetzt zum Beispiel mit einer Google-Anfrage oder so einer eingetippten jetzt ja, äh, Google-Anfrage irgendwie rauskriegen, Cafés, in denen Sie gut arbeiten können. Was Sie machen können, ist, dass Sie sagen, gehen wir zum Beispiel zu TripAdvisor und suchen nach Cafés in Saarbrücken. Da steht zu jedem Café, steht hier die Name, Bewertung. Wenn Sie draufklicken, steht da die Adresse und solche Sachen und daran erkennen Sie jetzt aber nicht direkt. Also da erkennen Sie, was gibt es für Cafés in Saarbrücken, aber Sie erkennen nicht, ob man da gut arbeiten kann. Ja? Was Sie deswegen als Mensch heute machen, ist, dass Sie auf die Alle draufklicken und dann gucken Sie sich hier die Bewertungen an und dann steht hier bei diesem einen Café Zing in Saarbrücken, steht hier zum Beispiel, es sitzen auch Studenten mit Laptop da. Okay, das klingt nach der Sorte Kaffee, die für mich passt. Ja, da gehe ich mal hin. Ja? Das ist auch gut bewertet und so. Also genau. Genau. Um. Aber sowas kann Alexa jetzt nicht. Was ich gerne können würde, ist einfach zu Alexa oder Google oder so Google Home oder irgendein Siri sagen, ähm, such mir ein Café, in dem ich gut arbeiten kann. Und dann soll will nicht ich diese Arbeit machen, auf irgendwie ganz viele Kaffeebeschreibungen draufklicken, sondern der digitale Assistent soll das für mich machen. Ja? Das heißt, also wir haben hier ein Beispiel von einer Frage, die über einfach nur, ähm, ähm, Sie hatten glaube ich vorhin gesagt, irgendwie es kommt mir so vor, dass diese digitalen Assistenten einfach nur im Web suchen. Ja? Stimmt, ist heute so. Aber das müsste nicht so bleiben. Ja? Ähm, eigentlich möchte ich gerne immer größere Aufgabenpakete delegieren können an diese digitalen Assistenten, damit ich mir nicht diese blöde Sucharbeit machen muss im Internet. Ja? Ähm, was muss ich machen, damit sowas funktioniert? Ich habe hier diesen Satz, Kaffee, in dem ich gut arbeiten kann, wie müsste die Sprachverarbeitung dafür ablaufen, damit das klappt? Also zunächst mal muss ich irgendwie rauskriegen, okay, wenn da steht Kaffee und ich weiß, dass ich in Saarbrücken bin, weil das habe ich eingegeben in meinen, in meinen digitalen Assistenten, dann kann ich zu TripAdvisor gehen und kann mir eine Liste von Cafés geben lassen. Da habe ich da unten so eine Tabelle, da weiß ich für jedes Kaffee Name, Bewertung und dann hinten irgendwelche Berichtstexte. Jetzt nehmen Sie an, dass Sie zu meinen Kollegen, die andere Sorten Computerlinguistik machen als ich, ähm, gehen und sagen, okay, ähm, guckt dir bitte diese einzelnen Berichtstexte an. Ja, die sind ja auch in natürlicher Sprache geschrieben, alle auf Deutsch geschrieben hier. Aus welchen von diesen Berichtstexten folgt, ähm, dass ich dort gut arbeiten kann? Und dann, ähm, dafür gibt es äh, ähm, Forschung, es funktioniert noch nicht so richtig gut, aber es ähm, ist ein Thema, an dem Leute arbeiten, genau sowas von dieser Art. Ähm, und äh, dann ähm, nehmen wir mal an, wir hätten das ja, und könnten hier perfekt antworten. Dann könnten wir sagen, okay, ähm, hier unten stand, es stand, es, es sitzt noch Studenten mit Laptop da, wir machen eine zusätzliche Spalte hier drüben. Ähm, ich kann hier gut arbeiten, hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier kann ich gut arbeiten. Ähm, und dann sortiere ich diese Tabelle nach ähm, erstens, ob ich da arbeiten kann und zweitens vielleicht nach der Bewertung. Und dann sagt man, mein, mein äh, digitaler Assistent, ich schlage Zing vor und ich habe mir ähm, die ganze Arbeit gespart. Ja? Ich fände es persönlich total toll, wenn ich sowas könnte. Geht heute nicht, weil ähm, es nämlich genauso ist, ja, ähm, wie wir vorhin schon gehört haben, die. Äh, äh, digitalen Assistenten, die wir heute haben, machen verhältnismäßig kleinteilige Sachen, in diesem Fall zum Beispiel eine Websuche bei TripAdvisor und Sie können fragen, ähm, schlag mir gut bewertete Cafés vor in Saarbrücken, Ja, das geht, das, die Information ist direkt da, aber die Frage Cafés, in denen ich gut arbeiten kann, äh, ist nicht so leicht zu beantworten. Eine Sache, die man sich aus jetzt sprachlicher Sicht irgendwie klar machen muss mit, diesem, mit dieser Anfrage hier, ist, dass es nicht nur so, dass die Informationen, die ich brauche, um das richtig zu beantworten, verstreut ist über verschiedene Stellen in diesen, äh, diesen ähm, TripAdvisor-Reviews, sondern es ist außerdem so, dass das nicht einfach nur diese gleiche Sorte Slot-Filling ist, wie bei diesen äh, Intent-Mustern, die Sie vorhin gesehen haben. Ja? Das ist ja nicht so, dass es in einer Kaffeeanfrage anfrage irgendwie jetzt, äh, so wie es vorhin Datum-Zielort äh, ähm, da, ähm, Uhrzeit oder sowas gegeben hat, ja, dass irgendwie in jeder Kaffeeanfrage, die irgendwie richtig zu beantworten sein muss, irgendwie drin steht, was für eine Sorte Kaffee. Eins, in dem ich gut arbeiten kann, eins, in dem der Kuchen toll ist oder sonst irgendwas. Ja. Das heißt, also, Sie haben hier irgendwie eine Sprache, eine ganz andersartige Sprache. Sie haben hier für die, für die Sprachwissenschaftler unter Ihnen, ja, hatten Sie auf der anderen Seite solche so Argumente oder Komplimente oder sowas, ja, wo Sie einfach sagen, zu einer bestimmten Aussage, zu einer bestimmten Frage über Bahnverbindung, gibt es einfach bestimmte Stücke Informationen, die müssen da sein, sonst weiß ich nicht, was es für eine Anfrage sein soll und kann die Frage nicht beantworten. Aber hier ist es nicht so. Natürlich können Sie einfach sagen: Gib mir Cafés in Saarbrücken. Ja, ähm, das ist überhaupt nicht notwendig, äh, also um eine komplette Anfrage zu sein, äh, dass Sie sagen, Kaffee in dem ich gut arbeiten kann. Da könnte hier eine beliebig große, eine äh, unendliche Menge von von möglichen äh, Kriterien stehen, äh, die Sie vielleicht interessieren an in diesen Cafés. Das heißt, also an dieser Stelle kommt nicht nur äh, die Komplexität von der Frageverarbeitung ähm, an ihre Grenzen, sondern auch äh, die Komplexität davon, diesen Satz hier zu analysieren und da sind wir in diesem Schritt zwei Sprachverstehen. Ja? Ich gebe Ihnen das Problem noch eins schlimmer. Äthiopisches Essen ist toll, aber in Saarbrücken gibt es keine äthiopischen Restaurants. Deswegen, wenn ich in eine Großstadt komme, ja, interessiere ich mich für sowas wie äthiopische Restaurants. Aber ähm, ich bin mit der Bahn hier. Ja, ich möchte nicht irgendwie eine Dreiviertelstunde jetzt irgendwie fahren, um zu einem äthiopischen Restaurant zu kommen. Das ist eine völlig plausible Frage. Ich möchte gerne Siri fragen können, zeig mir äthiopische Restaurants, zu denen ich gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkomme, von da, wo ich jetzt gerade bin. Ja? Und dann das natürlich auch wieder ja, Sie können das alles selber machen. Ja? Sie können zu, sagen wir, Yelp gehen, äthiopische Restaurants in München, ja? dann kriegen Sie so eine Liste und dann klicken Sie auf jedes von denen drauf und gehen irgendwie auf die Webseite von der MVV und dann kriegen Sie hier von Staatsbibli Staatsbibliothek nach Blue Nile oder sowas. Ja? Kriegen Sie äh, hier Verbindung, dauert 23 Minuten und so. Ja? Ähm, und, und dann werden sie verrückt, ja. Also das ist, das ist natürlich irgendwie fürchterlich aufwendig. Ich will nicht solche dummen Aufgaben, will ich nicht als Mensch machen, ja. Computer haben viel mehr Geduld als ich, ja, und können sowas schneller machen als ich. Und deswegen will ich, dass mein Computer sowas macht, nicht ich, ja. Ähm, aber mein Computer kann das nicht. Warum kann mein Computer das nicht? Okay, gucken wir uns an, was wir dafür machen müssen, ja. Also erstens mal müssen wir äthiopisches Restaurant zerlegen zu, ähm, zu einer Yelp-Anfrage, Typ Restaurant, Küche Äthiopisch, Ort München. Das können Sie machen. Und dann kriegen Sie so eine Tabelle da hinten raus von diesen Name, Bewertung, Adresse. Und dann Schritt zwei: gehen Sie jetzt zu, einem anderen, zu einer anderen Webseite, nämlich von der MVV, und Sie sagen hier: Okay, bitte mach hier noch eine zusätzliche Spalte in diese Tabelle rein mit ÖPNV-Distanz von da, wo ich gerade bin, Fahrzeit, und für, jede, für jedes einzelne von diesen Restaurants hier, geh bitte zur MVV-Webseite, lass dir die Fahrzeit ausrechnen von der Bayerischen Staatsbibliothek zu diesem Restaurant ähm, und trag das ein in, dieser, in der entsprechenden Zeile hier in dieser ÖPNV-Spalte. Ja? Und dann ähm, können Sie im letzten Schritt sagen, sortiere jetzt bitte diese Tabelle nach zuerst ÖPNV und zweitens Bewertung oder irgendeine andere Kombination davon und dann kann mir ähm, vielleicht Siri da oben ähm, ein Restaurant empfehlen. Ja? Dieses Problem sieht jetzt so ähnlich aus, wie das, was wir eben gerade hatten, das ist aber noch viel schlimmer ist eben gerade, ja? weil was hier nämlich passiert, ist, dass wir jetzt zwei verschiedene Dienste miteinander kombinieren. Vorhin war alles auf TripAdvisor Reviews, ja? also sie haben, das, sie haben komplex, komplexe Sachen gemacht, ähm, die die Skills heute noch nicht so können, ähm, aber sie waren nur innerhalb von einer Webseite sozusagen, ja? einem Dienst, nämlich TripAdvisor mit, äh, mit Cafés in Saarbrücken und ihren äh, Bewertungstexten oder sowas. Ja? Aber hier haben wir jetzt eine Kombination von zwei verschiedenen Diensten verschiedenen Diensten. Wir haben einmal äh, Yelp, um rauszukriegen, was es in München überhaupt für äthiopische Restaurants gibt. Und dann haben wir außerdem die MVV, die uns sagt, ähm, der MVV, die, die MVV, also MVV was? Der Münchner Verkehrsverbund. Der Münchner Verkehrsverbund. Okay, Entschuldigung. Äh, ja, also der MVV, ich bin nicht von hier, es tut mir leid. Ähm, <lacht> Gut, ähm, genau, also ähm, einmal äh, äh, diese Informationen kriegen wir aus Yelp, diese Informationen kriegen wir vom MVV oder von der MVG, kriegen wir sie wahrscheinlich auch oder von der Deutschen Bahn kriegen wir sie wahrscheinlich auch. Ähm, und ähm, das heißt, also Sie müssen jetzt Informationen aus zwei verschiedenen Diensten miteinander kombinieren und das ist technisch nervig, weil nämlich diese, diese Adressen hier, ja, die sind irgendwie repräsentiert in Yelp, ja, aber Sie müssen jetzt irgendwie, es kann, könnte jetzt passieren, ja, dass, dass die Art, wie diese Adressen hier in Yelp repräsentiert sind im Computersystem, anders ist, als die Art, wie diese Adressen in dem MVV-System äh, äh, repräsentiert sind. Ja, und Das heißt, Sie müssen erstmal irgendwie umrechnen zwischen der Darstellung in Yelp und der Darstellungen in MVV, ja, das ist die eine Sache, die da nervig ist. Die zweite Sache, die nervig ist, ist, wenn Sie sich da oben diesen Satz angucken, also nicht nervig, sondern schwer, äh, wenn Sie sich diesen, diesen Satz da oben, an, also diesen Ausdruck hier oben angucken, Äthiopisches Restaurant, zu dem ich gut mit ÖPNV komme, da gibt es bestimmte Teile von diesem Satz, äh, die reden über ähm, über, über Informationen, die Sie aus Yelp kriegen und es gibt andere Teile von dem Satz, die reden über Informationen, die Sie von vom MVV kriegen. Ja? Welch, woher wissen Sie jetzt eigentlich, welche Teile von dem Satz, also ähm, woher weiß ich überhaupt, ja, nach welchem Teil von diesem Satz da ich jetzt Yelp fragen soll und nach welchem Teil von diesem Satz ich de den MVV fragen soll. Ja? Das ist in der momentanen Welt alles viel einfacher. Ja? Sie haben äh, einen Skill und mit dem können Sie nur Fragen stellen über diesen einen äh, über das, das Themenbereich, die Domäne von diesem einen Skill. Ja, Sie wissen alle Wörter in diesem Satz, da geht es um äh, Bahnverbindungen äh, äh, oder sowas. Ja? Aber hier ist es nicht mehr so. Ja? Sie haben jetzt ein viel schwereres Sprachverarbeitungsproblem, weil Sie rauskriegen müssen, diesen Teil, den schicke ich zu Yelp, diesen Teil, den schicke ich zu, zum MVV ja? und dann muss ich die irgendwie zusammen kombinieren. Wie könnte man sowas machen? Also sowas geht nicht heute, ja? ähm, aber wie würde das vielleicht gehen? Gucken wir mal. Ähm, an dieser Stelle ähm, kommt jetzt mein altes äh, Sprachwissenschaftlerherz äh, raus. Ja? Ähm, ich muss die Frau Mainz korrigieren. Ich habe nicht nur Informatik studiert, sondern auch Computerlinguistik. Das heißt, seit meinem ersten Semester haben mir Leute eingebläut ähm, den Respekt vor der natürlichen Sprache ähm, und auch äh, die alten Ideen ähm, aus der Linguistik, ähm, zum Beispiel das Kompositionalitätsprinzip. Ja, ist ungefähr so 100 oder ja, was haben wir jetzt 120 Jahre alt? Ähm, die Idee. Und die Idee dabei ist, ähm, erstens, äh, sprachliche Ausdrücke haben eine Struktur, ähm, Syntax, also grammatische Struktur. Hier unten habe ich das mal so ein bisschen skizziert für äthiopisches Restaurant, ähm, und dann haben Sie hier diesen äh, Relativsatz, zu dem ich gut mit dem mit ÖPNV komme. Ähm, komme hat hier ein Subjekt, ich, äh, und dann hier so ein paar Präpositionalphrasen, die da äh, drunter hängen und so mit ÖPNV zu dem. Ähm, und das ist relativ pronomen, was sich hier auf Restaurant bezieht. Genau, also es gibt so eine, so eine syntaktische Struktur von solchen sprachlichen Ausdrücken. Und wenn Sie jetzt rauskriegen wollen, was die Bedeutung ist von so einem äh, sprachlichen Ausdruck, dann folgen Sie dieser syntaktischen Struktur hier von, oben nach unten, von unten nach oben äh, und rechnen für jeden Teilausdruck äh, eine Bedeutungsrepräsentation aus. Und ähm, Sie können das auf eine, das ist der, der Punkt an dem Kompositionalitätsprinzip ist, ähm, Sie können das machen auf eine ähm, sehr systematische Weise, weil Sie nämlich immer nur, um für jeden Knoten in diesem Baum rauszukriegen, was die Bedeutung sein soll dafür, müssen Sie sich nur angucken, was die Kinder als Bedeutung hatten ähm, und die äh, Art, in der Sie hier kombiniert worden sind. Ähm, und ähm, dann kriegen Sie damit eine Bedeutungsrepräsentation raus für hier. Dann machen Sie das Gleiche für hier, die Schwester hier drüben, für Äthiopisches auch. Ja. Und wenn Sie die beide haben, dann können Sie es für Restaurant ausrechnen. Und so können Sie also von unten nach oben durch so einen Baum durchgehen äh, und solche, äh, solche Bedeutungsrepräsentationen ausrechnen. Nicht, dass das trivial wäre oder so, ja, oder einfach, nur eben halt dieses Grundprinzip, ja, vielleicht hilft uns das ja weiter. Ja. Und in diesem Fall ähm, ist es so... Ähm, das heißt, Sie könnten hier sagen, okay, ich habe hier unten einen Bereich von meinem Syntaxbaum für diesen Satz, zu dem ich für den Relativsatz hier, zu dem ich gut mit ÖPNV komme ähm, und das passt zu dem Bereich, äh, den ich, äh, der eine MVV-Abfrage wird und dann gibt es hier oben diesen blauen Bereich von dem Baum, der passt zu dem, was ich mit einer ähm, yelp abfrage machen kann und dann können Sie ähm, Stück für Stück ähm, hier diese Teile, ähm, also nur nochmal zur Klarheit. Alles, was ich jetzt sage, ist völlig spekulativ. Ja, ähm, ich habe kein Programm, was das macht. Ja, ich zeige Ihnen gleich, was ich ein Programm habe, das also was, was die Programme können. Äh, äh, aber ähm, also das hier ist eine logische Weiterentwicklung davon, sagen wir mal, ähm, wie es gehen könnte. Genau, also das heißt, Sie, nehmen, Sie sagen hier unten, okay, dieser rote Bereich hier, dieser Relativsatz, ähm, den möchte ich gerne hier von, von, von MVV beantwortet kriegen, diese Sachen in dem blauen Bereich, ähm, das ist plausibel, dass man sowas rauskriegen kann, das sind also Yelp-Themen, um die es hier geht und dann weiß ich schon mal, okay, aus dem Satz, dieser Bereich, dazu gehört diese Sorte Anfrage, dieser Bereich, zu dem gehören diese Sorten Anfragen. Jetzt sehen Sie hier, dass ich hier so kleine Kästchen dazu gemalt habe mit so Platzhaltern, hier M in spitzen Klammern. Und das ist deswegen, weil ich jetzt ja, ich habe den Satz jetzt zwar auseinandergenommen, ja, ich habe jetzt seine Bestandteile irgendwie rausgekriegt, ähm, da gibt es jetzt einen Teil, der geht über Yelp, da gibt es einen Teil, der geht, also ein Teil, der geht um Restaurants, ein Teil, der geht um äthiopische Küche, ein Teil, der geht um MVV-Anfragen und so. Ähm, aber jetzt muss ich das wieder zusammensetzen natürlich ja, zu einer kompletten Anfrage, die mein Computer auch dann eben äh, technisch beantworten kann. Ähm, und das können Sie machen, indem Sie dann äh, sagen, äh, okay, äh, dieser Teil hier äh, äh, modifiziert den da oben, dieser Teil modifiziert den da, den hier. Äh, und dann können Sie äh, mit Methoden... Äh, die es gibt, das zusammensetzen, sodass Sie dann hier drüben hier diese, diese Bedeutungsobserration rauskriegen, die im Wesentlichen sagt: Okay, hol mir Restaurants von Yelp, filter die so, dass nur noch äthiopische Küche übrig bleibt. Ja, also hier kommt eine Menge von Restaurants raus und dann äh, äh, äh, mache ich MVV-Anfragen für alle diese Restaurants, die da rauskommen, ja, und dann habe ich das, was ich brauche. Okay, so, also das ist die Grundidee davon, wie sowas gehen könnte. Jetzt. Ähm, ich hatte schon gesagt, ja, sowas geht heute nicht, ja. das hängt damit zusammen, dass wir zum Beispiel eben halt jetzt in der akademischen Wissenschaft, also an Unis, haben wir nicht solche Daten, die für, für reale Fragen die Leute irgendwie an Siri stellen wollen oder sowas, wir haben aber sowas ähnliches, sieht ungefähr so aus, es gibt also größere Textkorpora mit sagen wir mal 40, 50.000 englischen Sätzen. Und Leute haben von Hand, ich hatte Ihnen vorhin gezeigt, irgendwie ein bisschen einfache Annotationen, wo dann drin steht Zielort, Datum und sowas in den einzelnen Sätzen. Das gibt es auch in viel komplizierter, wo Leute dann eben solche Graphen hier ausrechnen, äh, annotieren, Entschuldigung, ähm, die die Bedeutung von dem, von dem Satz äh, darstellen. Also hier haben Sie den Satz zusammen mit, seinem, mit seiner Bedeutungsrepräsentation, Satz zusammen mit seiner Bedeutungsrepräsentation. und von denen haben Sie jetzt nicht nur zwei in Ihren, in ihren Daten, so ein Ding heißt Grafbank, sondern irgendwie 40 oder 50.000, ja. Und Ihre Aufgabe jetzt ist, als Computer, also unsere Aufgabe als Wissenschaftler ist jetzt, wir möchten ein Computerprogramm schreiben, was aus 50.000 solchen Beispielen dann, wenn Sie neue Sätze kriegen, dann den richtigen Graphen, den ein Mensch annotieren würde, ausrechnet. Okay. Also Sie sehen glaube ich den Bezug von dem zu dem Beispiel mit MVV in äthiopischen Restaurants, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, ja, nur dass es hier jetzt eben nicht mehr um äthiopische Restaurants geht, sondern das sind jetzt die Sorte Daten, die wir halt eben in der, in der Wissenschaft verwenden können. Ähm, ich zeige Ihnen, ähm, ich skizziere Ihnen ganz, ganz knapp, ähm, wie wir es machen, ähm, andere Leute arbeiten an dem gleichen Thema auch, die machen das mit anderen Methoden, ähm, das, was ich hier zeige, ist ähm, tatsächlich aus einem DFG-Projekt, äh, äh, was, was im Moment gerade läuft. Ähm, uh... Ähm, bei, äh, in, in meiner Arbeitsgruppe, ähm, genau, also Sie möchten gerne äh, lernen, ähm, wenn Ihnen, also Sie, jetzt diesmal sind Sie ein Computerprogramm ähm, wieder, ja also Sie möchten lernen, aus so einem Satz ähm, so einen Graphen hier auszurechnen. Bei uns ähm, geht es so, dass Sie, aus, dass Sie das nicht direkt in einem Schritt versuchen zu machen, sondern wir zerlegen das in zwei Schritte. Wir sagen, okay, dieser Satz, Hans ist ein Käsebrot, hat vier Wörter drin. Ähm, für jedes von diesen Wörtern überlege ich mir, was heißt eigentlich dieses Wort selber. Ähm, Sie sehen zum Beispiel Essen. Also das Wort ist, ja, da gibt, da gibt, dazu gehört ein Essensprädikat und dieses Essensprädikat hat zwei Argumente, den der ist und den der gegessen wird. Und Sie sehen hier wieder solche Sachen mit spitzen Klammern, so wie wir sie vorhin auf der MVV und äthiopische Restaurantsfolie hatten. Das ist sozusagen genau die gleichen Sorten Klammern, ohne dass ich jetzt im Detail drüber reden will. Und für Hans haben Sie die Information, es ist eine Person und der Name davon ist Hans. Und für Käsebrot haben Sie es ein Brot und der Belag ist Käse. Und ein trägt nichts bei zur Bedeutung von dem Satz tut es natürlich schon, aber wird nicht annotiert, die Bedeutung hier in diesem, in diesem Ansatz. Ja? So, das ist die eine Sache und die zweite Sache ist, wir sagen jetzt, okay, diese, diese, dieses Ist, der hat hier zwei Argumentpositionen, einmal für Subjekte und einmal für Objekte und wir haben jetzt hier so eine Kante, die sagt, diese Subjekt-Argumentposition, die wird gefüllt von dem Hans, das ist dieses Apply S hier drüben und da drüben diese, diese Objekt-Argumentposition, die hier noch fehlt, die wird gefüllt von dem Käsebrot da drüben. Dafür gibt es diese Apply-O-Kante. Und das heißt, was wir jetzt machen, ist statt aus diesem Satz direkt diesen Graphen auszurechnen, ist, wir versuchen für jedes einzelne Wort nur diesen kleinen Graphen hier auszurechnen, der zu dem, zu dem Wort gehört, erstens und zweitens dann diese Kanten da oben, die sagen, wie jetzt die Argumente durcheinander gefüllt werden. Und wenn Sie das haben, diese beiden Sachen, dann können Sie das auf eine bestimmte mathematische Weise aus auswerten und dann kommt hier so ein Graph wieder oben raus. Okay? Und das Problem ist viel einfacher. Ähm, äh, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe, überspringe ich, wie wir das machen, ich sage Ihnen einfach nur einen Satz dazu, Sie haben sicherlich schon von Deep Learning gehört, ja? das machen wir ähm, hierfür, aber wir machen das ähm, nur um vorherzusagen, diese strukturellen Sachen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, ja? für jedes Wort, was heißt das Wort ja? und außerdem für jede Argumentposition von dem Wort, welches andere Wort füllt diese Argumentposition. Ähm, und das funktioniert prima. Ähm, hier sehen Sie eine typische Evaluationsfolie aus wissenschaftlichen äh, Artikeln. Ähm, das ist, äh, äh, äh, Sie, Sie werden jetzt nicht alle Zahlen hier irgendwie lesen können, aber was Sie wissen müssen ist, in den Spalten haben Sie verschiedene solche Grafbanken. Also es gibt mehr als eine davon. Ja, also Grafbank ist das, was ich vorhin erwähnt hatte. Sie haben 50.000 Sätze mit diesen Graphen annotiert und Sie müssen dann eben die Grafen so gut wie möglich ähm, vorhersagen für neue Sätze. Ähm, da gibt es also verschiedene und in den Zeilen haben Sie verschiedene wissenschaftliche äh, Artikel, die versucht haben, dieses Problem zu lösen, und die Zahlen sagen, wie gut dieses System das macht. 100 wäre perfekt, aber niemand kann 100. Aber immerhin, wir kommen bei manchen von denen auf 94 Prozent. Und was wir also mit diesem Ansatz hinbekommen haben, ist, dass der funktioniert auf all diesen verschiedenen Kraftbanken, Sie sehen hier da oben gibt es ganz viele Minusse, das heißt, dass dieses System nicht funktioniert auf diesen Kraftbanken und zweitens daran, dass diese Zahlen hier fett sind, sehen Sie, das sind die besten, ja, das heißt also bei den meisten von diesen verschiedenen Kraftbanken hat unser System das besser hinbekommen als alle anderen, die es zu dem Zeitpunkt gab. Das Schöne daran, warum ich so stolz darauf bin, ähm, dass ich Ihnen also diese Folie so zeigen kann, ist, ähm, dass wir es machen ähm, auf eine Weise, die auf der einen Seite modernes maschinelles Lernen verwendet, ja, Deep Learning gibt es hier, aber gleichzeitig ähm, Sprache ernst nimmt und dieses uralte Kompositionalitätsprinzip ähm, eben so einfach im Zentrum von dem System steht ja, und wie das jetzt dann verwendet wird ja, und wie jetzt genau diese Baumstrukturen aussehen und sowas alles, ja, das kann dann irgendwie das neuronale Netz in dem, auf der Deep Learning Seite von einem System lernen, darin sind die richtig gut, viel besser als Grammatiken es könnten oder so, aber das Rückgrat von diesem ganzen System ist eine ein, ein klassische linguistische Semantik, wenn Sie so wollen. Und das freut mich als alten Semantiker sehr. So. Trends für die Zukunft. Es ist glaube ich klar, dass diese digitalen Assistenten in immer mehr Geräte eingebaut werden, wenn Kühlschränke schon passieren, dann können Sie überall rein, da ist nichts mehr vor Ihnen sicher. Ich glaube, dass immer mehr Dienste, sowohl im Haus als auch draußen in der Welt, solche natürlich sprachlichen Schnittstellen kriegen werden für diese digitalen Assistenten. Sowohl Sachen, mit denen Sie was fragen können, als auch Sachen, wo, sie, wo was passieren soll. Ja, heute gibt es, glaube ich, noch nicht so viele sprachgesteuerten jetzt irgendwie Kinobuchungs- oder pizza Bestellsysteme oder sowas, ja wahrscheinlich auch, weil die Fehlerquote viel zu hoch wäre und Sie nicht aus Versehen die falsche Pizza kriegen sollen und sowas alles, ja. aber ähm, ähm, ich bin sicher, dass das passieren wird. Persönlich glaube ich, dass die allerspannendste Stelle davon ist, dass, es in, äh, ist äh, dass wir verschiedene Dienste miteinander kombinieren können. Heute habe ich versucht, Ihnen ein kleines bisschen Gefühl dafür zu geben, dass das sowohl auf der Ebene von dem reinen halt Kombinieren von den Diensten und Datenübermittlung zwischen den Diensten äh, eine Herausforderung ist, als auch auf der Ebene vom Sprachverstehen. Sie werden sicherlich auch Informationen über die Welt und über den Benutzer ähm, einbinden wollen, damit Sie solche Sachen akkurater machen können. Ähm, und was unser Forschungsprojekt angeht, ähm, ist es jetzt so, dass das ähm, ähm, wenn Sie sich überlegen, ja, dass hier immer mehr Dienste kommen, ja, das ist nicht realistisch, dass für jeden von diesen einzelnen 10.000 äh, Diensten, auf, äh, die es auf, auf ähm, Alexa gibt, zum Beispiel ähm, 50.000 Sätze annotiert werden mit irgendwelchen Informationen. Ja. Sie kriegen vielleicht 500 oder 1.000 oder sowas, ja, für so einen typischen. Also Sie bauen jetzt Ihren, Ihren, Ihren Bayerischen staatsbibliothek Gibt es einen? Wahrscheinlich nicht. Weiß ich nicht. Gibt es einen Bayerischen staatsbibliothek -Skill für Alexa? nein. Aber angenommen, es gäbe einen, ja, haben Sie wahrscheinlich vermutlich mal nicht das Budget, irgendwie 50.000 mögliche Fragen irgendwie äh, annotieren zu lassen oder sowas. Ja. Sicherlich nicht, sagt der Chef, genau. Und, ähm, das, und damit stehen Sie nicht allein. Ja. Also Das ist nicht die Sache, wo Sie irgendwie Geld investieren wollen, wenn Sie stattdessen etwas vernünftiges Geld investieren können, ähm, zum Beispiel Bibliothek besser zu machen oder so. Ähm, deswegen ähm, ist eine ganz interessante technische Herausforderung an dieser Stelle, wissenschaftliche Herausforderung, wie können wir es hinkriegen, dass diese dass diese Skills Sprache für ihren Bereich akkurat verstehen auf kleinen Mengen von Trainingsdaten. Ja, es ist immer so, dass wenn Sie irgendwie halt 50.000 Beispiele gesehen haben, können Sie viel besser irgendwie, haben Sie ein viel repräsentativeres Bild davon, wie Leute alle diese Sachen formulieren können, als wenn Sie nur 500 Beispiele gesehen haben. Ist glaube ich klar. Ja, und ähm, äh, für uns ist eine ganz interessante Frage, deswegen, wie kriegen wir das hin, auf kleinen Datenmengen zu trainieren, damit wir trotzdem noch akkurate Sprachverarbeitung machen können. Ich komme zum Schluss, ich möchte Sie gerne auf zwei ähm, Werbungen eigener Sache machen erstens, wenn Sie das selber ausprobieren möchten, solche Dialogsysteme zu ähm, entwickeln, ähm, dann lege ich Ihnen ans Herz unser ähm, System namens Dialogos. Das war mal ein äh, kommerzielles System, was eine Spin-off-Firma von der Universität Saarbrücken äh, äh, entwickelt hat. Ähm, diese Firma gibt es nicht mehr. Wir haben die Rechte zurückgekauft ähm, an die Universität und haben uns Open Source zur Verfügung gestellt. Das heißt, Sie können es hier auf dieser Webseite runterladen und einfach ausprobieren. Das ist sehr einfach zu bedienen ähm, und äh, also wir haben es auch schon, also also da, damals, als es noch kommerziell war, ist es viel zum Beispiel in Schulen verwendet worden. Es hat eine Schnittstelle für Lego-Roboter, dass sie dann irgendwie reinsprechen können und der Lego-Roboter macht dann Sachen und so. Das ist ein ganz tolles äh, Programm. Ähm, probieren Sie es aus, zeigen Sie es Ihren Kindern und ähm, haben Sie Spaß äh, mit, mit Sprachverarbeitung in Dialogsystemen. Die zweite Sache, auf die ich hinweisen würde, ist, ja, wenn Sie richtig lernen wollen, Sie oder Ihre Kinder oder Ihre Enkel, ich gucke jetzt mal so durchs Publikum, äh, richtig lernen wollen, wie man solche Sachen macht, ja, über einen 50 Minuten Vortrag in der Bayerischen Staatsbibliothek hinaus, ja, kommen Sie äh, zu uns zum Studieren. Wir haben äh, verschiedene Bachelor- und Masterstudiengänge. Ähm, und hier sehen Sie einen kleinen Ausschnitt aus der Brücker Zeitung von diesem April, wo diese beiden Studenten haben im Rahmen von der Lehrveranstaltung tatsächlich also ein entsprechendes Kochbuch entwickelt. Ja, mit der Idee: In der Küche brauche ich die Hände. Sind meine Hände immer dreckig? Ich will nicht rumblättern in einem Kochbuch. Es ist aber auch blöd, wenn jetzt irgendwie mir Alexa der Chefkoch Alexa App einfach immer nur das komplette Rezept vorliest. Das bringt mir auch nichts. Ja. wie kann ich das vielleicht besser machen? Ja, das ist die Sorte dinge die Leute in unseren Lehrveranstaltungen unter anderem ausprobieren und und lernen und entwickeln. So, damit bin ich am Ende meines Vortrags. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Fragen.